Josef Dacic, 2 zu 4 Niederlage im Hinspiel im Halbfinale gegen Hohenstein Ernstheim. Wie bewertest du das Spiel? Äh, Seus, ja. Ich bin unzufrieden, äh, dass nach, nach äh, langer Zeit haben wir in unserem Heim verloren. Äh, das bisschen tut weh und äh, das war ein großer äh, Misserfolg für uns. Heute haben wir Sieg erwartet, aber ja, auf Ende haben wir verloren. Jetzt äh, ist nichts alles äh, verloren. Wir haben jetzt Rückspiel. Wir müssen unsere Kopfeinstellungen, äh, wir, müssen, wir müssen einfach die gute Vorbereitung nächste Woche machen. Und ich glaube äh, weiterhin an meine Mannschaft. Und äh, wir erwarten jetzt äh, in Hochenstein, äh, so ein gutes Spiel und auf jeden Fall positive Ergebnisse. Ja, vor Voller Halle hier leider verloren. Es war die erste Niederlage in der Spechtweghalle tatsächlich, seit hier in der Spechtweg-Halle Futsal gespielt wird. Das möchte man besser machen. Woran lag es diesmal? Was muss man nächste Woche ändern? Ja, äh das, die Gegner haben sehr gut gemacht. Die haben äh, von der äh, ersten bis letzten Minute sehr gut äh, Defense gespielt. Wir haben unsere Chance gehabt, aber dieses Mal haben wir nicht, äh, nicht äh, genutzt. Äh, wie ich habe gesagt, äh, für Fans, äh, das tut mir tut mi leid, äh, aber wir korrigieren das in äh, Hochenstein. Und äh, ich, ich hoffe, dass äh, mit so einer großen Zahl fahren wir äh, zusammen nach Hochenstein. Und äh, dass wir unsere Ergebnisse von hier äh, verbessern in Hochenstein. Und ich glaube, dass wir, wir kommen ins Finale. Das heißt, ihr seid bereit? Wir sind bereit. Ich glaube, dass Fans auch bereit sind. Und nur zusammen können wir zu unserem Ziel äh, kommen. Vielen Dank an den Kapitän Josef Cacic. Vielen Dank.